Im letzten Video habt ihr ja gelernt, wie man die Nullstellen berechnet, also den Schnittpunkt von einem Funktionsgrafen mit der x-Achse. Jetzt gibt es aber auch Aufgaben, da sollen wir nicht Schnittpunkt von Funktionsgraf und x-Achse, sondern von zwei Funktionsgraphen berechnen. Also in diesem Beispiel haben wir diesen roten Funktionsgraf, eine Parabel, und wir haben den schwarzen Funktionsgraf, das ist eine Gerade. Und wir wollen jetzt genau wissen, in welchen Punkten Schneiden sich denn diese beiden Funktionsgrafen? So, das sind der Punkt A und der Punkt B. Und wie man die rechnerisch bestimmt, das zeige ich euch jetzt gleich. So, ähm, Schnittpunkte habt ihr schon häufiger bestimmt. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus den linearen Funktionen. Und der Lösungsansatz ist hier ein, ja, ist der gleiche. Und zwar folgender. Ihr nehmt einfach die beiden Funktionsterme, also das rote und das schwarze, und setzt diese beiden Funktionsterme gleich. Das nennt sich das Gleichsetzungsverfahren und das solltet ihr eigentlich schon kennen. Also man kann sich das ja auch so merken, wir wollen ja eigentlich bestimmen, in welchen Punkten sind die beiden Funktionsgrafen denn exakt gleich. Also in Punkt A und in Punkt B haben die Funktionsgrafen die exakt selben Koordinaten und deshalb brauchen wir das Gleichsetzungsverfahren. So, also ich schreibe auf die, den Funktionsterm der quadratischen Funktion. Und rechts den Funktionsterm der linearen Funktion, also der Geraden. So, jetzt habt ihr wieder eine sogenannte gemischt quadratische Gleichung. Also das heißt, da kommt x drin vor, da kommt x drin vor, da kommen absolute Zahlen drin vor. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt von dem Lernvideo zu, zuvor zum Thema Nullstellenberechnung, gemischt-quadratische Gleichungen können wir nur mit Hilfe der Mitternachtsformel lösen. So, jetzt gibt es aber eine Bedingung, ähm, unter der ich diese Mitternachtsformel nur benutzen darf. Nämlich folgende. Also, es wird hier auch schon angedeutet, das darf ich nur benutzen, wenn auf einer Seite der Gleichung 0 steht. Genau wie bei der Nullstellen auch. Da musste er auf einer Seite 0 stellen, sonst durfte ich diese Mitternachtsformel nicht anwenden. Das heißt, wir müssen jetzt diese Gleichung umformen bis auf einer Seite 0 steht. Das heißt wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder bringen wir die linke Seite nach rechts oder die Seite nach links. Entscheidet euch bitte da immer für die einfachere Methode und in dem Fall ist es natürlich viel viel einfacher 2x plus 3 nach links zu bringen. Das schaffen wir glaube ich sogar in einem einzigen Schritt. Also wir rechnen einfach minus 2x und anschließend minus 3. So, dann steht da links. Minus 05 2 Jetzt müsst ihr rechnen. 3x minus 2x ergibt 1x. Könnt auch nur x hinschreiben. Und 5 minus 3 ergibt 2. Rechts bleibt jetzt übrig die 0. Und wenn ich es soweit geschafft habe, dann darf ich jetzt mein A, B und C bestimmen und alles in die Mitternachtsformel einsetzen. A, B und C. Mitternachtsformel. Ich kenne das ja noch nicht auswendig, schauen wir uns nochmal kurz an. Also ich übernehme die nochmal ganz ausführlich. Und dann setzen wir das alles ein. Und dann nutzen wir den Taschenrechner. Das alles ein. Stelle von Plus, Minus erstmal nur Plus oder nur Minus eintippen. 1 hoch 2 kann ich im Kopf, ergibt 1. So, und dann kriege ich hier raus für x1 minus 1, ich runde mal, 1,24. Dann müssen wir noch den zweiten Wert bestimmen. Es gibt hier ja, ganz eindeutig, sehe ich in dem Funktionsgraf schon, es gibt ja zwei Schnittstellen. Nämlich irgendwo hier unten bei x gleich minus 1,24, das haben wir gerade berechnet. Und dann gibt es noch eine zweite Schnittstelle hier oben. Da müsste für x ungefähr, weiß ich nicht, 3,2, 3,3, ungefähr so rauskommen. So, dazu einfach Taschenrechner nehmen, Vorzeichen ändern. Da wo ein Plus stand, muss jetzt das Minus hin. Und dann kommt daraus 3,24. So, das ist schon mal super, weil wir jetzt die x-Werte von den Schnittstellen kennen. Da wir aber keine x-Werte, sondern ganze Punkte bestimmen wollen, brauchen wir noch die jeweiligen passenden y-Koordinaten. Dabei geht man jetzt folgendermaßen vor. Wir wissen ja x ist minus 1,24 und wir suchen den passenden y-Wert, der genau hier unten ist. Das heißt, du kannst jetzt diesen x-Wert nehmen und entweder in die Parabelgleichung einsetzen oder aber viel einfacher in die Geradengleichung. Also wir setzen an die Stelle das x ein und dann erhalten wir den y-Wert. Dann von mir aus wieder ein Job für euren Taschenrechner. So, dann sind es 0,52. Und das gleiche muss ich hier drüben auch machen. Also ich nehme den x-Wert und setze ihn in die geraden Gleichung ein. So, und dann bin ich schon fast fertig. Jetzt schreibe ich mir eben noch die Koordinaten der Schnittpunkte auf. Den nenne ich mal A bei minus 1,24 durch 0,52 und der Punkt B bei 3,24 und 9,48. So, und dann habt ihr tatsächlich die vollständigen Koordinaten der beiden Schnittpunkte bestimmt. Okay, dann gibt es hier eine kleine Übungsaufgabe für euch. Wir haben die Parabel g der Funktionsgleichung x² plus 3x minus 8. Und wir haben die Gerade f der Funktionsgleichung minus x minus 3. Berechnet doch mal die Schnittpunkte a, b. Drückt auf Pause. Ich zeige euch dann anschließend gleich die Lösung. Also im ersten Schritt müssen wir das wieder gleichsetzen. Dann lösen wir die Gleichung auf einer Seite nach 0 auf. Das heißt, ich rechne hier plus x und plus 3. Dann alles in die Mitternachtsformel einsetzen. Und dann könnt ihr dafür jetzt entweder euren Taschenrechner benutzen oder aber ihr rechnet es im Kopf. Das sollt ihr dann rauskriegen für x1 1. und euer zweiter Wert sollte bei minus 5 liegen. So, wenn ihr das schon mal geschafft habt, seid ihr auf einem guten Weg. Jetzt brauchen wir aber auch noch die y-Werte, also y1 und y2. Ich war das gleich nochmal, wenn ich einen x-Wert kenne, dann setze ich ihn halt einfach in eine der Funktionsgleichungen ein. Also entweder in die Parabel oder aber in die Geradengleichung. Es ist immer einfacher, das an dieser Stelle einzusetzen. Und dann kriegt ihr auch eure dazugehörigen y-Werte raus. In dem Fall minus 4 und plus 2. Heißt, eure Koordinaten schauen folgendermaßen aus. 1 minus 4. Minus 5 und 2. So, ihr könnt euch schon denken, wir sind an der Stelle noch nicht fertig. Man kann nämlich auch, ein also theoretisch, wir machen das jetzt nicht, die ähm, Schnittstellen von zwei Parabeln berechnen. Also, zum Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, machen wir es mal ein bisschen anders. So, ein Beispiel so. Also auch hier haben wir zwei Parabeln und die schneiden sich auch in zwei Punkten. Das Vorgehen wäre an der Stelle genau dasselbe. Also ihr setzt wieder die beiden Funktionsthemen gleich, löst nach 0 auf und benutzt dann die Mitternachtsformel. Ähm, es gibt auch Aufgaben, da schneiden sich diese beiden Parabeln, Geraden, wie auch immer, da schneiden die sich nicht. Zum Beispiel, wenn es so ausschaut. Und diesen Fall möchte ich euch jetzt nochmal rechnerisch zeigen, dass ihr da nicht erschreckt. Das Vorgehen an sich ist genau dasselbe. Ihr könnt also auch auf Pause drücken und mal versuchen, diese Schnittstelle zu berechnen. Ihr werdet feststellen, es gibt keine. Okay, also wir nehmen die Funktionstherme. Und lösen diese Gleichung jetzt auf einer Seite nach 0 auf. In dem Fall spielt es keine Rolle, was sie nach links oder rechts bringt. Ich bringe jetzt mal diesen kompletten Teil auf die linke Seite der Gleichung. Und ich mache das mal Schritt für Schritt. Ich fange mal an mit plus x x2. So, dann minus 2x plus 9. Jetzt habe ich es geschafft, die Gleichung soweit aufzulösen. Ich kann wieder a, b und c bestimmen. b e ist 1 und nicht 0. Und dann können wir das alles in die Mitternachtsformel einsetzen. Da ich jetzt schon ein kleines bisschen Erfahrung habe in dem Auflösen von Gleichungen, sollte mir sofort auffallen, dass hier unter der Wurzel, man nennt es die Diskriminante, haben wir auch schon gelernt, folgende steht, also das ist die Diskriminante, klein d, da steht 1 hoch 2 ergibt 1, minus 8, hier mal 2 mal 1, und das ergibt minus 7. Vielleicht erinnert ihr euch noch, bei der Nullstellenberechnung, wenn unter der Wurzel was Negatives rauskommt, heißt es, es gibt keine Nullstellen, es gibt keine Lösung. Und genau der gleiche Fall tritt hier eben auch ein. Wenn ihr das jetzt mit dem Taschenrechner gemacht habt, dann steht da bei euch wahrscheinlich folgendes. Mathematischer Fehler oder Mathematical Error auf Englisch. Und auch das bedeutet, es gibt keine Lösung. Wenn wir das jetzt also interpretieren, für unsere Aufgabe heißt es, es gibt keinen Schnittpunkt. So, wenn ihr das Ganze nochmal für eine andere Übungsaufgabe lösen möchtet, machen wir das mal folgendermaßen. So, Also ihr seht ja schon, rein grafisch, es gibt hier keinen Schnittpunkt. Versucht doch mal vielleicht mit diesen Werten das rechnerisch nachzuweisen. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.